Willkommen, mein Name ist Andy p und ich begrüße euch zurück zur Let's Play. Ich wollte jetzt gerade Pokémon sagen. Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir diese eishöhen hier gefunden, betreten und... Ähm, okay. Und äh, ja, jetzt sind wir hier noch ein bisschen am Erkunden, würde ich sagen. Äh, äh, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn ich ein bisschen komisch vielleicht klinge war vor eine stunde noch gerade beim zahnarzt und meine ganze linke seite von meinem gesicht ist betäubt deswegen klingt ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen blöde aber das hält mich jetzt nicht davon ab das hält mich jetzt nicht davon ab trotzdem weiter aufzunehmen und ja dass ähm, mich mal ganz kurz hier nachgucken wo ich noch mal hin muss weil das ist schon wieder so eine halbe Woche her, seit ich gespielt habe. Deswegen muss ich erst mal gucken. Ich glaube, ich weiß. Äh, ist mal ein wert Naja. Oh, oh. oh nee. Okay. War ein geiler Anfang. Ähm. Soll ich überhaupt noch aber du bist noch hier ja super okay ja soll ich überhaupt noch weitermachen ich habe da jetzt hier schon verkackt habe ich so ein gefühl ja aber da ein weg ja okay ich wollte eigentlich nicht hin aber jetzt wo weil ich nicht Gott ich Na, ja, Steuerung vergesse ich jetzt auch hier aber den haben wir schon mal erledigt wenig ja. Oh ja okay ohne Schaden so Ruhe die ich nicht öffnen kann oh gerne wissen, was dieses kommt am schluss ist. Ich hoffe, irgendwann finde ich das heraus. So okay, mich stellten wir dass natürlich überall solche Aufzüge sind, weil die zu betreten und damit zu fahren dauert eine ganze Weile und ich weiß nicht, wo genau die mich hinführen und ob das richtig ist. Und ja, also nicht, aber gehen wir mal hier rein. Muss ich auch mal abfangen? Ich habe diesen einen. Aufzug noch gar nicht hier so erkundet, also wo wir schon mitgefahren sind, wo ich noch mal zurückgefahren bin, mit und ja, also nicht. Ich würde gerne erstmal so Sackgasten erstmal finden. Ich meine, jetzt, was wir gemacht haben, ist hier: Wir haben uns irgendwie da irgendwo rüber geschwungen, dann haben wir uns so zwei Typen erledigt. Hier so ein Typen, so eine schwarzen Rüstung er ist noch mal Inferno-Truppe, Schattentruppe die Seite sieht schon wieder richtig aus jetzt ist schon wieder hier so sehr äh. aber jetzt auch ein speicherpunkt das noche wenn nämlich wieder nach unten bringt dann wäre das gar nicht schlecht haben ja. den hier Boom. Jetzt gehen wir wieder raus. Meine Stimpx heilen mich jetzt ein bisschen mehr, ne? Habe ich das schon im letzten part Also im letzten Pfad habe ich das glaube ich geholt, aber habe ich schon irgendwie die Effekte davon gesehen? Ich glaube, habe ich mir am Ende so erst geholt, ne? Okay, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Das ist gut. Das weiß ich wenigstens. hier muss ich nicht hin. Jetzt auch gucken. Ich kann ja jetzt, ich kann jetzt Machtschub einsetzen. Muss ich auch meine Augen wieder aufhalten. Jetzt aber nichts, glaube ich. Gut, hier müssen wir schon mal nicht hin. Finde ich sehr gut. war nicht sarkastisch gemeint, ich weiß. Ich habe einen sehr kasse sarkastischen Ton drauf, aber so klingt halt nochmal. Wo bin ich? jetzt bin ich hier okay da ist der teil alles klar also schon mal da müssen wir nicht hin so du komm mal her bin ich kann anvisieren geht man glaube ich nicht von der entfernung das hat so und warum hast du auf deinen eigenen kollegen geschossen was diese Rutschen scheinen irgendwie alle so nach unten zu führen. Also kann ich wahrscheinlich diese diese ganzen Aufzüge benutzen, weil ich dann sowieso wieder nach unten komme. Da wäre eigentlich nicht schlecht. Ach, warte mal. Das klingt schon wieder richtig. hat als Jedi von identifiziert. Wir suchen bereits nach der äh, ja. ja. Ein Triebwerk startet so riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich so schnell wie möglich. Dann fliegt doch einfach schnell weg. bis die uns gesehen haben, dann sind wir schon längst weg. Ne. Hm. Ich hätte gerne mal andere Kleidung. Ich, ich so leichte diese Ponchos sehen irgendwie so komisch aus und den anderen, den ersten, den ich habe, sehen auch nicht so viel besser aus. Da ist noch ein Speicherpunkt. Warte mal. So, ich dachte, ich werde jetzt hinter dieser eine Tür. Hm? Ah. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin ganz am Anfang cool. Dann ist aber nicht schlecht. So, äh ich weiß nicht, ob ich einmal hier reingehen muss um das als checkpoint zu aktivieren oder mich einmal ausrüsten muss ausrüsten ausruhen muss aber ich mache da mal so oh gott <lacht> oh gott. Oh gott ja <lacht> oh gott Bin ich auch noch richtig abtime teil Oh, Gott. Und um das alles nur um hierhin zurückzukommen. Und ich sterbe sowieso. Oft. Oh. Okay, ich mag diese Rutschen offiziell nicht. Gott. Äh. äh heute haben wir sowieso jetzt schon angeschlagen sind okay du warte mal, ich erledige ich bevor du da mal hier gegen wer da trifft mich okay der trifft sich selbst äh, klar ähm, was ist das denn Hat man schon aktiviert äh. Boom. So ich das jetzt ach okay alles klar würde ja, versuchen mal dieses was für mich irgendwie so am schwersten aussah bisher Diese eine ecke hier, in diesen ich mein schattentruppler oder ein ferner so und ich ignoriere ich mal kommt ja ich, ich brauche einmal ist dem text und so ah, ja. Ich wollte schon sagen, warum ist ja kein keine Wand. Ähm, also ja. Hm, ist da auf der Seite noch was, also nicht. Dieses Kind hat Angst vor uns. Ich habe den Zeigefinger gerissen. Okay. Na, dreck. Warte mal. Ja. Ja. ja das dabei war lustig. Warte mal. Ich habe eine ganz gute Idee. <lacht> ähm. Ich hoffe, die funktioniert. Ich weiß, ein aus den Weg räumen kann, ja. Oh nee, jetzt bin ich wieder da oben bei diesen einen Dingen. Ah. Gut, da sind, glaube ich, so zwei, drei Truhen, so, habe ich da gesehen. Da würde ich schon gerne mal was plündern. Okay. So not könnte ich auf auch ein verlangsamen und einfach die Dinger da plündern, ne? Habe ich so ein Gefühl. Ah, ja, gehen wir hier so ganz kann schon schnell passieren. Ja, genau so was. Okay. Jetzt im richtigen Moment wieder. Gott. So. Oh. Okay. Jetzt einfach weiter hier zurück. ich eine Wand irgendwie angreifen. Nur. No. mal darüber gesprungen. So. <lacht> hier kriegt er mich nie. Weil ich sehe die beiden Typen gegen irgendwas kämpfen, aber die machen das schon irgendwie viel zu schnell platt habe ich mir so gedacht ja darf sie an während die irgendwie da ja, jetzt kommt mein plan mein master auf. darauf einer ist schon mal erledigt so, jetzt noch du so, habe ich doch sonst schmeiß ich auch darunter Ich wollte eigentlich mich heilen. Kein Schmerz wird mich aushalten. Aua. Beeindruckende Reflexe. Na. Ja. Oh. Ich rate von weiterem Widerstand ab. Ja. Du hast Angst. Also ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir echt Mühe. Es ist halt nicht so einfach wie wie, mir, wie jeder hier in den Kommentaren schreibt. Da könnte einen an. Ich versuche, ich versuche ehrlich. Das hat Ausmaß meiner Skills. Oh. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Na komm, komm her. noch weil ich versuche es ich versuche es ehrlich ich tue ja nicht rum albern ich versuche echt hier aufzupassen und so aber es ist halt nicht so einfach wie es erklärt wird es ist gegner greifen irgendwie viel zu schnell an dass ich reagieren kann irgendwie ist nicht mein genre alt okay ich versuche es ja schon Gut. Ich weiß schon mal, was ich mit den einen mache. Ich kann glaube ich gedrückt halten. Denn dann ernährt habe ich noch gar nicht, glaube ich. Da gab es irgendwie so ein Skill so. so ich würde mal gerne ohne Katze hier super durchkommen. Danke. Habe mich irgendwie so gut gewappnet finden. So, komm her. So, da ich alles. Oh gott, da wo ich drauf. Probleme jetzt. Ich möchte den einen Typ nicht darunter schmeißen, weil ich kann ihn wahrscheinlich danach scannen. Und ich nehme an, ich kann ihn nicht scannen, wenn er irgendwie Kilometer weit unten. Irgendwie im Abgrund ist. Also ja. Äh. Äh. So, ich glaube, den sollte ich irgendwie später angreifen. Aber so viel dazu. Also was hier? Ja, mein dreieckangriff der bringt auch nicht so auf das ja. Gott, ey. Aber ich habe gefühl geschickt ich glaube da ist irgendwie so ein macht upgrade oder irgendwie so was ja. So, noch ein bisschen kommen, oh, ich drück nach oben. Ich drück nach oben jetzt mal ohne Kack hier, weil er tut sein Doppelschwert ja. Oh Gott, mit schwarzer Rüstung ausgeschaltet. Die auf Bracker auslöschungstruppler, die jagen ausschließlich auslöschungstruppler. Sie möglich, aber brack immer noch kein HP-Upgrade. Die Auslöschungstruppler reichen oder sie bremsen sich absichtlich aus bleib So. Mir es nicht gelohnt. Hast du was gefunden BD1? So, Terracotta. der von BD1 in Zeit Ja, von Terracotta. BD1 Skin. Sag mal ja. Festtein. Geht aber irgendwas? Ja. So, das muss jetzt eine abkürzung sein sonst komme ich nämlich hier nicht zurück ah. hallöchen cool alles klar dann oh gott wo bin ich dann noch nicht hingegangen hier bin ich noch nicht da bin, okay da bin ich einmal hochgegangen aber oh, ich bin so kurz vorm level ab und ähm, da bin ich gekommen, da bin ich mal hochgegangen, bin dann wieder zurückgegangen. Äh, boah. Da bin ich gerade gewesen, da bin ich hochgegangen. Da ist eine Sackgasse. Ist das da, wo ich gerade war? Als erstes den Sägeblättern. Ich weiß das schon wieder nicht. <lacht> Ey. Gehen wir erstmal hier hoch. Glaube ich. Okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir da hinkommen. Da kommen wir, glaube ich, hier zu diesem murmel grab zurück, ne? Ich könnte ja mal... Das hier machen, wenn ich hier bin. Ah, guck mal, da sehe ich auch, wo ich gerade bin. So, da ist wieder die Rutsche. Da ist ein... Da ist noch eine Tür, eine grüne, verfügbar. Habe ich da irgendwas verpasst? Okay, da ist ja hier noch eine Ecke, dann machen wir halt mal. Also ich nehme an, die zeigen mir jetzt so eine macht türe oder irgendwie so was. Das Problem ist, die sind doch wieder Sturmpfugler, ne? da oben. Okay. Ich würde gerne noch das Grab hier erstmal erkunden, bevor wir hier ganz rausgehen. Dann schaffe ich ja den ganzen Planeten hier so in einen Rush hier komplett zu erkunden. Wäre nämlich sehr toll. hat Ohne. Drohne muss man schon jede Power Battles so erledigen. Okay. die konnte ich jetzt nicht scannen. Oh Gott, Alter, war was. Nein, da war was. No. Ich will noch mal nach oben. Dreck ja super ja was ist das na oh, nein ich erinnere mich und der ist noch nicht mal erledigt ey nein mann aha oh, sag mir er verfolgt mich der verfolgt mich noch Okay. Oh, jetzt sagt mir... Oh nee, nicht. ich weiß doch, was genau da hinten ist. Ja, super. Wir sollten jetzt zurückkommen. Ich muss jetzt wieder die ganzen Abkürzungen jetzt zurücklaufen. Und da ist ein Speicherpunkt. Hier, super. Ja, super. Darüber soll ich mich jetzt nicht aufregen. <lacht> Ey. Komm schon. Äh, Karte. Gut, ich kann ja jetzt immer hier nachgucken, nee, hat ihr noch so alles. Ja, und wir sollen wir tun sowieso den ganzen Planeten ja noch mal erkunden. Also, wir hoffentlich alles erledigt haben. Also, warum nicht? Hi. Oh. Ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Eine kaputtbare Türe, ich weiß ja noch nicht, was kommt. Anschluss ist wird schon irgendwann freigeschaltet werden. So, wir übrigens wichtig wieder nach oben. Jetzt können wir ja Probleme kumpel Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine riesige Statue, sollten da nicht auch sehr vorsachen Sachen drin sein. Wissen der jetzt, jetzt ist aber aufgehauen, Hast irgendwas gefunden habe Jetzt nicht gesehen, wo irgendwas da Okay, ich nehme an, ihr wart nichts, weil er sofort aufgesprungen ist. ich habe was gefunden. Gedacht er hat direkt was gesehen, so. upgrade beschaffen. Ich ah. Reparieren wir dich mal endlich. Das sieht aber irgendwie hart optional aus, was ich ja mache. Ich muss ja schon direkt nach Kaschik oder so. Ne, zur äh, Mann ist jedenfalls und dann zur Kaschik. das versuchen also man hier mein nicht schwert um ändern knacke neue konsolen zu erreichen wir ja mal blau habe ich irgendein set pflicht und entschlossenheit pflicht und Entschlossenheit. ist einfach nur Material ja blau schon lange ist es her ne klar und dann sind wir schon wieder oh ziemlich gut. Denkst du? Du hast gerade geschafft, in Blaster mich zu hauen. okay hier schon wieder hat schon wieder das ist wahrscheinlich oben irgendwo nicht also anstatt mir irgendwie so eine wand zu platzieren wäre vielleicht irgendwie nett gewesen wenn er da irgendwie umgedreht hätte Ja. Dann statt hat hier noch einmal so kurz zu drehen. Nee da muss er muss dazu in Mit hier rüber laufen muss Was weiß wenn ich ein gebrechlicher alter Mann bin und das nicht kann? So, dann Truhe da links. Gott. Okay, okay. Okay, da hätte ich auch von da aus gehen können. Was war da drin? Neuer Mann ist da hier vor als einer. Was ist das? Mann. Ich werde dich erledigen. Damit habe ich jetzt bestimmt die eine Tür aufgemacht. Ne? Ist da oben noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich gehe nämlich jetzt Ach jetzt aber hier. Okay, da unten ist aber noch eine Tür gewesen, glaube ich. Wie gesagt, das sieht alles irgendwie voll hart optional aus. Ey. Brauche ich diesen Dings nicht? Diesen ja, ich hätte vielleicht erstmal als wir meinen, meinen, meine Fähigkeit abholen. So, was haben wir in hier im Glas? War ein, ein Auto, Sprint und ein wandlauf fähigkeiten nutzt, wenn bevor du sein Aus nach dem Kaiser nicht geschwungen hat. Kann er sein Spiel sagen, mit größerer Reichweite ausführen die distanz kann ich mit der sprintattacke zurücklegen kann ja, da ist das was ich gemeint hatte das hätte ich gerne dass ich meine macht schneller wieder hoch halt unser gefühl der fest der truffler ist ein kluger truffler Aber diese Tür hier. Habt ihr etwas gesehen? Hi. Ah! Geht und holt ihn euch! Dank zurück! Das wirst du bereuen. So! Hier lang! Mach auf! Das kann Aufzug nach oben, weil da war noch was. Nein, mir ist echt dieses eine Gebiet noch mal abgrasen. Hier ab. nicht und entschlossen hat zwei. Gut, dann laufen jetzt hier erstmal so noch durch die Gegend. Da ist ein Aufzug, aber der ist nicht hier. Äh, hier ist noch was da. wissen es gut, dass die auf der Karte angezeigt werden, damit ich nicht mal extra suchen muss. Bei so einem weitläufigen Gebiet finde ich das relativ gut. ja richtig? Ja. Da muss ich... so Hacken muss ich da, okay. Ich habe den Das war's. Danke. Äh Müssen das Ding öffnen? Ich weiß, mal, ja alles auf bevor ich hier auch perfekt. Echo wahrnehmen, verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde wieder Offizier kriegen. Schlosses Artefakt. Wo kann ich noch mal sehen, ob ich hier schon alles habe oder so? zeigt mir aber noch alle gebiete an ne? oh, wie viel ja noch zu erkunden ist hallo <lacht> hey. okay ich sagen ich werde hier ich mache mal eine ich meine meditieren und in der nächsten folge tun wir uns noch weiter hier auf der vor umschauen erscheint ja nur eine ganze weile irgendwie sich zu ziehen dieser planet ja, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.